Mit zehn Punkten. <lacht> ja. <lacht> ja. Jetzt funktioniert es nicht mehr, da wir keine Punkte mehr haben. <lacht> ja, und dann kann man sich noch abmelden. Und das war es auch schon. Okay.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 Genau, zum Beispiel fünfte zehnte und dann bekommt man sechs Tage, also das heißt ist nur sechs Tage alt und damit kann man auch Punkte belohnen. Danke fürs für Zuhören.